ja no, hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. Und meiner Mitte Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Ja. Ich gehe da rein. Lights Loopy Lights. Oh. Äh. An. Das ist eine ja ziemlich dunkle Miene, ne? Oder fahren wir da runter? Du kannst eigentlich immer nur Button ration, aber muss ich erstmal gucken. Das, ja, ja. guck <lacht> ist gesprungen, ne? Hast du ja. den gesehen? Wie gesagt, besser. Hast du den gesehen? Der ist, ein, der ist, nämlich so lila. Der springt nämlich. Das sind nämlich andere Club oh. Warum Kann ich so sagen, die Klapptraps vorne. <lacht> Wollt oh, das noch nerviger, also? Komm scheiße, ist das dunkel hier drin, ey? Ja, oh, wir machen ja nicht immer an. Ja. Scheint aber nicht auszugehen. Doch, doch. Kind geht raus. Nein, aber meine raus. Halt oh. Müssen wir Fässertechniker oh. rufen? Ja. Hey, mein Floster geht die ganze Zeit raus, Mann. Ja. Aber warum würde ich es jetzt die ganze Zeit auf Onschalten? Ähm. Ja, Wolltest sie oh. wieder was haben, ey? Ne? Oh. <lacht> hat den Fuß gebissen. Oh Mann. <lacht> hat den Fuß gebissen. Das eigentlich heißt, muss die dem jetzt einzahlen, ey. Ich trete auf den auch nicht den angehört. Ja. Dann, dann tötest du den, bis er tot ist. Ja. Parking route ja. ähm. ähm. so ein Riesenkurler. Ähm! Da fallen der auf dem Spring, wenn man selber springt, Ja. Das gibt es doch nicht. Ich kann fast nicht sehen. Weil es echt so scheiße-dunkel drin ist. Dark Country. Ja, ist die dunkelste Stunde in Dark Country. Er ja, scheint noch so nichts irgendwie geheim zu geben, weil wir keine Fässer oder so kriegen die meiste Zeit. Nein, ich gerade sagen, ich es nicht. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nichts. Das ist ein Abgrund vor dir. Spring, boom. Ja, spring, Genau so. Das ist ein Checkpoint, ah. ja, Ich hab da war. Oh. Cool. immer noch oh. mal mitnehmen, ne? immer besser. Oh oder du kannst auch runterfallen das ist natürlich auch möglich das Ding her und dann und dann falle ich runter ne und dann mache ich einen Bauchklatsch in den Abgrund ja ah. nee. äh, ich hoffe jetzt wirklich da war nichts was wir brauchen. Bin ich auch offen. Ich bin mir nämlich absolut unsicher. Da ist bestimmt doch hier irgendwas ne. Das kann sein. Aber wir sollen jetzt weiter weitergehen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Wisst oh. Da bekommt man eigentlich, wenn man hätte auch 100 Prozent erledigt. Uh ja es ist, es ist halt einfach ein besseres Gefühl, 100% zu haben. Es fühlt sich einfach besser an. Ja, es fühlt sich besser an. Was ist denn noch nicht? Ah, hast du den gesehen? Ja. Na, da machen wir das Ding. Alter, Gesundheit? Ja. Ist der Reifen weg. Ja, da war er weg. Magie. das. <lacht> äh. Ja, okay. Das äh. kann ich kann nicht sehen. Ding ist direkt ja. da. War. Du bist fähig. Er hat mich getötet, räche mich. So würd ich ja. Ey, ich spiele ein paar Sekunden, dann sterbe ich. Der ganze Projekt schon. ey. Ich sag's dir, passt mal Im zweiten Teil wird's besser. Dann musst du bestimmt drei Sekunden überleben. Ich weiß nicht, mehr, ich bin, so, eine idee gerne macht. Ich glaube da doch nicht. Mal mehr als mal, wie so weit ist. <lacht> ich sehe nichts. Ich sehe. Oh, die ist ein Abgrund. Genau. Klein Damn. Oh. Ähm. Ja, du etwas aufs Skin mhm. auf uns. Bis mal auf mich. Genau. Mhm. Weil mhm. ich dich in die Held macht. hey mir hilft nur wieder Halbschau hey, mit. Und dann noch aufs mhm. ein Ja. Haben wir überhaupt irgendein Bonus-Spiel schon hier gehabt? Neben Level. Ja. Da gibt es schon wieder einer, was. Bisschen leer. Ich kann ihn ganz dunkel sehen, ey. Oh, so. ah. ab. <lacht> da müssen wir noch rein, also. ja. Aber ich denke mal, wir sollten erstmal speichern. Speicher, Speicher, Da weg. 96%. Also fehlen uns jetzt nur 5%. Plattform Perils. Das, ist das letzte reguläre Level, bevor der Bus hier, bevor der Bus kommt. Apropos, diese diese Crushers, da kannst du selbst nicht besiegen. Äh, wie komme ich da runter? Äh, es gibt eine Plattform darunter. Ja, diese Crushers kannst du halt nur mit den Füßen besiegen. Es genügt also nicht, wenn du auf sie drauf springst. Ah, okay, ich sehe schon. Ja. Irgendwo war glaube ich noch eine, noch eine Plattform. Ganz weit hier mir, also. Boah. <lacht> Was ist denn das für eine Wahrheit? Ich glaube fühlt sich gemobbt kann das sein. Echt? Ich meine ja nur. Ich hasse Rare. Hast du den gesehen? Nee. Au, au, au! Ab Zit voll abzittern. Der war voll abgeschwatzt. Da meinte ich abgeschwitzt, eine <lacht> ja. Auf der Voll mit dem Fristen. Richtig schön, richtig schön ringsgericht auch. Ja. ja, war genau wieder, was ich seine Freunde verbührt habe. Ja, so richtig beherrscht, verstehst du? <lacht> <Bam>. <lacht> jetzt hat nicht nee. das ist schon uraltes legendäres video von so einem bruce lee interview ja. das ist schon ein antikes video auf youtube richtig geil ja, macht schon so richtig spaß so zu kämpfen und so ne aber ja, diese macht mir nicht spaß wenn ne? ich leute nichts <lacht> <Nix -Liebe finden. lacht> Das genau genauso wie hier, wer würde mit Jackie Chan prügeln. Mit wem würdest du es eher kämpfen? Mit Jackie Chan oder mit Jet Lee. Ja, weil nicht Jackie Chan... Genau, weil Jackie Chan würde keiner fliege was zu Leid tun. Ja. Äh. Sieht noch recht schwierig aus. Ja. oh. oh. Jetzt blockieren die sie mir sogar schon die Plattform. Und wie können Sie es wagen? Sag mal was dazu, Donkey Kong. <lacht> Danke sehr. Atem im Nacken. Nein! <lacht> da unten war sogar was. Ja. Ich glaube, das war das letzte Booms level ist da passiert. Ja. <lacht> yeah. Ah. man einfach Meter Nein. Gut. <lacht> oh, Habe ich das überlegt. Ah ja, genau, ich bin ein Gott. Gott gleiches Game. Ja, gottgleiches Game. Ah. Oh. <lacht> ich wollte so richtig angehen, wie wie bei Cuphead. Weißt ja, du, noch das glorreiche Gameplay? Ja. Hm. Ich stehe einfach... Das gibt's einfach nicht. Ich bin einfach geguckt, ne? Wieso bin ich von diesen blöden Biber getroffen, ey. Immer diese Biber, ne? Der hat keine Stoffeln, der hat keine vernünftigen Schneideziehen. <lacht> der hat gar nichts mario das ist runter kann man nicht sterben Was? <lacht> <lacht> Was ist? wieder ein zitat von es <lacht> gleich mal zeigen ja ne? ich möchte mein ja nicht sagen aber ich glaube ich bin runtergefallen Bzz. Das heißt, ja, knapp ist mein zweiter Vorname. Boah. Was soll das denn? Wolltest du damit irgendwas bezwecken? Ich frage nur, ich würde mal ein anderes Spiel aus der Jump Run sehen. Ich fange langsam an zu glauben, ich bin nicht so gut in diesem Spiel. In dieser Spielart, ja, ich habe ich hab dir ein anderes Spiel angeboten, aber ich weiß ja nicht, ob du du Und ist ein anderes Genre. Ja, weint er nicht. Ähm. Mm. <lacht> <lacht> oh. Ich glaube, der Bibelbaum wollte nicht die Plattform mit dir teilen. Wie kann das wahr? Ja, gleich mit dir auch eins. Also. <lacht> Zwei Plattformen, die weg, Biber! Niemand mag Biber! Ne? Ja. Ich bin leider verhältnismäßig. Ja. Oh nein! Oh nein! Oh no! Das war echt nicht schlecht. Ja wirklich, die Musi musst du jetzt treffen mit den Fässern. Weil du kannst nicht auf sie drauf springen. Oh, oh Gott, ne? das war knapp, ey. Was? Oh. Muss schon weitergehen. Oh, ich dachte, ich muss da äh, noch. Oh. Mhm. Ah, wird schon. Ja, wir sind ja. Eh das ist let das ist letzte Level. Nee. Das ist letzte reguläre Level. Danach tun ja nur zwei Bosse. Das war jetzt gerade knapp. Ja. Mhm. Also, Alter, ganz ruhig. Sei ja. bloß vorsichtig. Ganz ruhig Arschgaul, ganz ruhig. Was? <lacht> ganz ruhig Arschgaul, ganz ruhig. Alter! Achso, okay. Psh, ich schon sagen, was macht der? Achso. Ja. Hmm. Ja, Hintergrund wieder auch geprangt mit Life Crisis. <lacht> ja. Ich ist es eigentlich ja hinten. Ne? Ich, ich sollte öfter meine Mutter anrufen. Okay, wir haben das, das haben wir geschafft und zwar zu 100 Prozent. Ja, dann haben wir noch den Boss hier kaputt oder was? Ja, und dann geht's es im nächsten Part, das große Finale. Ja. Haben wir, jetzt nur, haben wir jetzt nur in der einen Level ja Ja, jetzt haben wir noch ein Level. Aber erstmal. Nein, aber die eine Level nur Sachen verpasst. Ja. Oh. So, Necky's Revenge. Okay. Na, den kennen wir noch, ne? Da ist er. Ja, der hat gewonnen eine Sekunde. Ja, der hat einen One-Shot auf dich gemacht. Ja, der kann jetzt übrigens mehr, das zu spucken. Eins, zwei, drei. Bam! Jetzt nochmal. Eins. Au! Oh nee. Einmal noch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sprich auf ihn! Hier Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist nice er an. down. Da ist er down, da ist er down. und Ich gehe mal ein auf mein Konto, mehr oder weniger. Ein bisschen. Ja, gut, okay. Dann würde ich mal sagen, dann war es für diesen Part. Und dann gibt es den nächsten Part, das große Finale. Ja, na, ich hänge dann so daran. Also wir können den Part jetzt hier kurz schneiden. Und ich hänge dann. An diesen dran, weil ich nehme an, wir wollen jetzt nicht so 10-20 Minuten für den Final Boss, oder? oder wir könnten jetzt ja noch äh, das letzte Level machen und da, ähm, dann versuchen, das letzte heißt, Secret zu finden. Und dann halt den Part benden. Und dann, äh... Ja, ich will aber nicht für den Final Boss extra ein Part machen. Ja gut, okay, komm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach einen extra langen Part draus. Ja, machen wir das. Äh, ja. da lang, äh. Ja, da lang. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg dahin laufen. Das war's. Gut, dann werden wir es noch einmal speichern. Dann müssen wir rausschneiden. Ja, jetzt 100 Prozent. Coole ja. Sache. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt ab ins Finale, ne? Ja. Bock. Okay. Ja. Wir Ja. planken. Da ist er. Hey, was geht? Oh. Der ist aus Smash Bros. <lacht> ja. Oh. <Siegel> Alles, was da macht. Nein, das wird nicht. Oh! Wie <Siegel> lässt einfach Kanonenkugel von mir berechnen. Oh, das ist magisch. Er ist ein Zauberer. Oh! Die Riesenbanane. Die will ich. Ich will die auch. Hol oh, die mir die die Köln. Hol sie mir. weil was war? Warum? Da will ich weggehen. Oh. <lacht> Also ich muss schon sagen, käme kein DK pass. Oh, die Musik passt ja irgendwie nicht so zu finalen Boss finde ich. Wie von fröhlich die Musik. Ja. Weißt ja, die böse Wichte? Nee, nee, nee. Nicht die ja, nicht. Nee, sind nee. die. klappt mir was anderes. Ja. Ich eigentlich vor so ein epischer pro kanon Oh, sieh, sieh, sieh, Das wird nicht passen. Ich bin davon getroffen. Wir sind nämlich schon Kanonen da oben. Vor allem die auch gerade. Wo kommen die überhaupt her? Dann ist ja eigentlich vom rechnen. Es oh, regnet kein Ofen. Ich wollte den Wetterbericht. Ja, wir müssen mal neunmal treffen. Neunmal meinst du? auf. Den Dings, den Turns, kann ich meine. Hey, ne? Terns war ich gar nicht dabei. Ja, ich meine, ich muss aber, dabei. Ich muss man auch mal noch. Da ist er down. Ja, oder okay. Aber ja, irgendwie nicht so. Ich weiß Kredits. Hey, Chris wird mit C geschrieben. Ja. Charakter das auch, what? So, oh, the end? Ja, wir haben 101% oder so. Wir ja, haben ja, das 100%. Es war natürlich noch nicht das Ende. Was? Du hattest recht, er muss neunmal getroffen werden, damit er darum geht. Aber wir sind jetzt in seiner letzten Phase. Weil wirklich viel macht er jetzt auch nicht mehr. Ja, das war ausgetrickt. Warum kamen denn die Credits man? Ja. Das war sein Trick. Denn jetzt heißt es. 1, 2, 3, vorbei! Da ja Ich steck die Banane ein. Das war's. Gut. Ja. Gut gemacht, meine Jungs. Wer hätte gedacht, das ist so mit das Nepper wie ihr irgendwas schaffen. Eine ganze cremling Horde alleine besiegt. Da lacht das stolze erst. Ja, wir sollten mal in unser Lager gucken. Ich glaube, da finden wir eine ganz gute Überraschung. Donkey my lad. Okay. Ich habe Donkey my lord verstanden. Und von absolut everything. You're nearly as good as I used to be. Aber nur ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen da. Aber Achtung! Hier, Hort! Geil! Oh. Oh. Oh. Wir es geschafft! Heute Abend feiern wir. Ja. So. Aber nur heute Abend, weil mehr reicht dann nicht. The cast of Characters. The Bad Guys. Hier kommen sie. Naughty. Nicky. Army. scheint so ein Trend gewesen zu sein, hat früher die ganzen Charaktere irgendwie auch. Ja. Hey, oh, ich habe mich schon immer gefragt, wie das <lacht> Player ja irgendwie die Namen von allen Leuten irgendwie. Hier Monkey Kong. Na hier Mini Necki. Maschinen gan an ja. The aquatic bad guys. Bite size. Croctopus. Chomps Junior. Joms Senior. Joms. Klumbo Blow. Ja. Squidschm. Matt. The Kremlings. Kremlings. Ritter. In allen Formen. Ja. Klump. club rock rock Crusher D-Bosser oh, oh, oh. very gnarly oh, oh. master Mickey queen bee oh, oh, oh. really gnarly night oh, oh. Ah. um drum Masten, Necki, SNR. Sing, okay. ja. King, Kero. Die guten Typen. Bambi. Ja, Jo, haben die was gibt. Hm. Erombi. Hey, Expresso. Macchiato. Hm. Oh, Gott, Name Winky. Das ist gar nicht wieder für Schieße. Äh, und Squox. Die Kongs. Hm. Bin ich jetzt dran? Nein. Funky Kong. Yeah. Ja, Candy Kong. Oh ja. Ja, ja, jetzt bin ich dran. <lacht> Cranky Kong. Ja. Diddy Kong. Und Donkey Kong. Oh, wat? Okay. Boah, geiles Spiel. Oh. Hm. Champion. Ey, DK. Warte, ich. Guck mal. ab Was? hör Will verarschen deswegen muss muss <ich> zur zur Therapie. alter, <lacht> was soll Hart. <ich> Na? Hart. Hart. Hart. Hart. Hart. Hart. Hart. Hart. Hart. Hart. using one life. Hart. Hart. Hart. So, jetzt haben wir hier die Wagen-Credits. Gut. Na ja, gut, okay, dann hier dein Fazit. Ich bin wütend. <lacht> Aber komm, gib es zu. Es hat doch ein bisschen Spaß gemacht, ne? Ja. War ein relativ schnelles Programm, weil wir mussten uns ja irgendwie, irgendwie helfen. Wir sind innerhalb von. 5? 5 Stunden fertig geworden? Ja, kommt so auch hin. 5 Stunden, also, und wir haben weniger Parts gebraucht als Super Mario World oder Super Mario Bros. 3. Ja. Wir sagen nicht so lange das Spiel. Ja. Also Dungeon von Country 2 wird auf jeden Fall etwas länger sein. Ja. Aber ich denke mal das erste das nächste Fall, worauf ich mich jetzt einstellen muss, ist nochmal was zwei. 2. Ja. Ich kann mich vage erinnern, hat früher gespielt zu haben, aber... Ich habe es ich auch gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt. Noch nie. Ja, ja jetzt eine Zeit. Ne? Das ja. liegt auch daran, weil das Spiel so scheiße schwer ist. Schwersaat sagt sagen, eigentlich nicht so aus, das ist nur so, ich meine, nicht untypisch. Ja, es ist halt wirklich untypisch für ein Mario-Spiel. Ich meine, du springst nicht auf die Gegner, um sie zu besiegen. Ja, du nimmst sie einfach ja. und drehst sie irgendwo hin. Genau. Hier, der original Kong creator Shigeru Miyamoto. Ja. Geil. Und Rare. Rare, presented by Nintendo. Ja, würde ich mal sagen, das war's dann. Dann oh. war relativ kurzes Let's Play. Sieben Parts. dann können wir jetzt auch mal eben sehen, ob wir auch 101% prozent haben. Ja, bestimmt. Du musst auch was drücken. Ja, ja 101%. Wir haben geschafft. Mit Sternchen. Mit Sternchen in drei? Dreieinhalb Stunden? Nee. Oh. Gott, Dann ja, wir bedanken wir uns fürs Zusehen. Abonniert, liked und kommentiert. Genau. Auch mal mit Mario Master. Dankeschön. Und ah, abonniert auch Daniel LP für weitere wunderbare Let's Plays. ist, wo ich auch immer wieder mal dabei bin. Ja. Denn weil, wie wir alle wissen, wenn ich dabei bin, wird es auf jeden Fall witzig. Ja. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, tschüss. Bye bye.